Franz Beckenbauer, trauriger Abschied. Die letzten Nachrichten von Franz Beckenbauer waren besorgniserregend. Der Kaiser musste sich wiederholt einer Herzob unterziehen, bekam mehrere Büpässe gelegt. Erst kürzlich musste er wieder in die Klinik, reiner Routine, hieß es. Aber stimmt das wirklich? Die Fußball-Ikone, die sich zuletzt vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, scheint immer noch nicht wieder ganz auf dem Damm zu sein. Obwohl nach außen hin Entwarnung gegeben wird, berichten Freunde jetzt laut Bunte, Franz Beckenbauer wirken niedergeschlagen und deprimiert. Angeblich wolle er kaum noch jemanden sehen und lebe zurückgezogen auf seinem Anwesen in Südafrika. Es klingt ganz so. Als würde sich Beckenbauer so langsam von seinem öffentlichen Leben verabschieden, für viele Fans ein trauriger Gedanke. Setzen ihm neben den gesundheitlichen Sorgen womöglich auch die negativen Schlagzeilen der vergangenen Jahre zu? Sein Ruf hat durch die Fußballskandale rund um die WM-Vergabe schließlich ganz schön gelitten, bleibt zu hoffen, dass der 72-Jährige bald wieder erholt.